Beispiel. Laut Beschluss der EZB soll der Marktliquidität in Höhe von 120 Millionen Euro über eine befristete Transaktion in Form des Mengentenders zugeführt werden. Den Zinssatz gibt die EZB vor, zum Beispiel 2,5%. Drei Geschäftsbanken, Bank 1 bis Bank 3, geben bei ihren nationalen Zentralbanken folgende Gebote ab. Siehe hierzu die Daten in der Tabelle rechts. Die Geschäftsbank 1 möchte einen Liquiditätszufluss in Höhe von 40 Millionen Euro. Die Geschäftsbank 2 möchte einen Liquiditätszufluss in Höhe von 30 Millionen Euro. Die Geschäftsbank 3 möchte einen Liquiditätszufluss in Höhe von 80 Millionen Euro. Der gesamte gewünschte Liquiditätszufluss der drei Geschäftsbanken beträgt somit insgesamt 150 Millionen Euro und liegt damit über dem von der EZB zur Verfügung gestellten Liquiditätszuschuss. Die Ermittlung der Zuteilungsbeträge erfolgt nun wie folgt. Da die EZB nur 120 Millionen Euro zuteilt, können die Banken nur teilweise bedient werden. Zur Ermittlung des Zuteilungssatzes kann folgender Dreisatz formuliert werden. 150 Millionen Euro entsprechen 100% 120 Millionen Euro entsprechen x% Prozent. Löst man nun den Dreisatz nach X auf, so ergibt sich für X der Prozentsatz 80%. Der Zuteilungssatz beträgt somit 80%. Daraus folgt folgende Zuteilung. Die Geschäftsbank 1 erhält somit 80% von 40 Millionen Euro, also 32 Millionen Euro zugeteilt. Die Geschäftsbank 2 erhält somit 80% von 30 Millionen Euro, also 24 Millionen Euro zugeteilt. Und die Geschäftsbank 3 erhält somit 80% von 80 Millionen Euro, also 64 Millionen Euro zugeteilt. Insgesamt werden somit 120 Millionen Euro durch die EZB den drei Geschäftsbanken zugeteilt.